Ich also, Lea Lu, ich bin Seine Ästhetikerin. Das heisst, dass zwei verschiedene Wahrnehmungen zusätzlich miteinander verknüpft sind. Bei mir ist es so, dass ich Töne auch in Farben sehe. Also wenn ich Töne höre, erscheint eine Farbe bei mir. Ähm, es ist ein Farbnebel oder ein Farbfleck, der eben erscheint im inneren Auge. So ziemlich in, im Zentrum des Kopf. dort könnte man sich das vorstellen, oder zwischen den Augen. Und jede, jeder Klang, jedes Geräusch, jeder Ton hat eine eigene Farbe. Ähm, und also jedes äh, gleiche Geräusch hat dann immer wieder die gleiche Farbe. Ähm, jede Tonhöhe hat immer wieder die gleiche Farbe, wenn sie repetiert ist. Und das ist halt wie noch so eine äh, zusätzliche Ebene, so nehme ich es wahr. Also ich sehe außen wahrscheinlich alles ähnlich oder gleich wie, wie andere auch. Die Farbe normal gesehen im Außen, aber bei mir ist es wie noch mal wie so eine andere Farbebene im Innen. Also wir drüdem Ich habe das schon immer gehabt, aber nicht gewusst, dass es das nicht alle anderen auch haben. Sie also habe mir mit Folge oder Sache so ganz einfach Klavier spielen beigebracht und zwar über die Farbe. Alle Tasten hatten eine Farbe und ich habe dann der rote Ton gespielt und der gelben Ton und den grünen Ton und haben wir so verschiedene Melodiekombinationen sehr schnell können merken, weil ich einmal so ein farbliches Gedächtnis kann zusätzlich. Und ich habe nie mit jemandem darüber geredet, weil ich das Gefühl habe, dass es normal ist. Und mit 18 habe ich eine Fernsehsendung gesehen auf Arte und die ist um sieben gegangen und dort habe ich das Wort auch zum allerersten Mal gehört und wie geschnallt. das habe ich und das haben nicht alle. Die also ähm, letzte Studio, oder, also Studie, die ich äh, davon gelesen habe, habe ich jeden 20'000. Ähm, ja, dort habe ich wie gemerkt, das ist quasi nicht eine normale Wahrnehmung. Die Frage ist, was ist überhaupt eine normale Wahrnehmung? Ich weiß nicht, wie es anders ist, darum kann ich nicht sagen, dass es zu viel ist. Es ist aber manchmal schon viel Information, viel Farbe, vor allem in ähm, zum Beispiel bei Konzerte oder an einer Party, wenn Leute schwätzen. oder auch im Flugzeug finde ich es immer sehr, sehr viel Farbinformation. Und was ich dann mache, ich tue es wie so ein bisschen bewusst, also ich kann es nicht abschalten, aber ich tue es ein bisschen ausblenden. Ja, habe ich. Hat in der Musikausbildung, die ich gemacht habe in der Jazzschule, einen Trompeter gehabt und der hat auch Farbe gesehen doch eine Farbe gehört, also gesehen, beim Musik hören. und er hat exakt die gleiche Farbe gesehen und das ist sehr speziell, weil ähm, es sind eben sehr spezifische Farben, ganz ganz spezielle, die es manchmal im Aussagen gar nicht zu finden gibt und er hat genau die gleiche Farbe gesehen, was mich sehr überrascht hat. Das ist eine gute Frage. <lacht> es hat sicher eine Auswirkung aufs Komponieren, weil, ja, ich wie gesagt, immer noch die Farbwahrnehmung da ist und ich halt auch gewisse Farben einfach lieber mag als andere. Ich kann aber nicht sagen, warum das so ist, ob das zuerst das Musikalische ist, also musikalische ähm, Akkordabfolgen, die mir besser gefallen und darum ähm, ich quasi auch die Farben schöner finde oder ob es umgekehrt ist, aber es hat schon einen Einfluss. Also ich vermiede Farbabfolgen, die mir nicht gefallen. Also das ist ein Anfang von einem Song von mir und der Song tönt für mich sehr orange, weiß und pink. Und das ist, die Akkorde, die ich brauche, e dann C-Dur über G-H-Moll und A-Moll, die haben genau die Farbe. Also zuerst orange, dann so weiß, aber doch mit einem braunen Filter über dem Weiß, also sehr <lacht> komisch. Und dann nachher A-Moll, wo das satte Himbeerpink ist, aber auch mit dem Weiß. Stich. Und Wenn ich mich jetzt an den Song will erinnern will, dann bringt es mir wie nichts, wenn ich es aufgeschrieben habe, also mit Noten, ähm, sondern ich tue wie das, ähm, die, die Farbkombination ab und dann kann ich den Song spielen. So funktioniert das. Das, ist jetzt, ähm, das, ist das, das war jetzt zuerst pink mit einem weißen Stich. Dann war es weiß nach grün. Sehr ein Satz grün für den letzten Jahr, gehabt, den, den ich gespielt habe. Und der ist immer grün. Also egal ob ein Leslie-Spiel oder Lut, ob die Gitarre das spielt oder ob der von einer Aufnahme kommt, von einer CD. Also der ist wie immer grün. How can I get zu tell me the way. I've been waiting all of a lifetime. I hope that I will find them one day. Das war jetzt sehr einfach, weil nur zwei gehört hat, also zwei Klänge. Und der eine ist weiß, C-Do, und der andere ist orange mit einem Weissfilter immer.